Wir hatten ja damals, das muss man einfach sehen, den wettbewerbsintensivsten Nachrichtenagenturmarkt der Welt. Das heißt, wir mussten uns im wirtschaftlichen Umfeld behaupten, wir mussten aber auch in neue Bereiche investieren. Und wenn man in neue Bereiche investieren muss, dann hilft es nichts, wenn man eine leere Kasse hat, da muss die wirtschaftliche Seite stimmen. Also die Verbesserung der wirtschaftlichen Seite war ja die Voraussetzung und die Bedingung zur Verstärkung der publizistischen Seite. Dann hat uns natürlich äh, der Beginn der Gründung der Tochtergesellschaften mehr Flexibilität äh, geschaffen. Also da war, sage ich mal, der große Tanker-DPA und daneben haben wir Begleitschiffe gesetzt, die wendiger waren und schneller vorankamen. Wir haben 1986 schon die erste Tochtergesellschaft, GMS Global Media Services, gegründet. Dann später kam Globus dazu. Wir haben dann... Aus anderen Gründen, auch aus der wirtschaftlichen Sicht her, beispielsweise auch News Aktuell äh, erworben, was ja heute eine große wirtschaftliche Stütze ist. Wir hatten auch damals äh, Gespräche äh, über eine Fusion. Die sind dann gescheitert, weil der ADN meinte, wir müssten... 400 Leute übernehmen und habe ich gesagt, das geht nicht. 200, okay, dann können wir darüber reden, aber das andere ist zu viel. Das hat sich auch im Nachhinein herausgestellt, dass das nicht ging. Ich weiß noch, wie mein damaliger Kollege Herr Pötzschke, der Anwärter des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war, mit mir darüber gesprochen haben, ob wir die dpa zusammen mit dem ADN nicht wieder zu einer der großen Weltagenturen wie vor dem Krieg machen könnten, solche Träume gab es damals. Da waren wir natürlich zurückhaltend, weil wir immer auch die wirtschaftliche Seite gesehen haben. Und dann haben wir halt dann unser eigenes Netz aufgebaut. Und das waren sehr spannende Zeiten. Ich mach nicht die Raute von der Frau Merkel jetzt.